Hallo, ein Themengebiet, was in den letzten Jahren immer mehr an Wichtigkeit und Interesse gefunden hat, ist Usable Security und Privacy. Und was das genau ist, dazu möchte ich in diesem Video eine grobe Einführung geben. Es kann nur eine grobe Einführung sein, weil das Themengebiet tatsächlich auch sehr vielfältig und sehr breit ist. Aber um einen gewissen Eindruck dazu zu bekommen, was deckt das Themengebiet eigentlich ab, möchte ich zunächst ein bisschen darauf eingehen, was sind eigentlich Security und Privacy und in einem nächsten Schritt dann erläutern, was hat das Ganze eigentlich jetzt auch noch mit Usability zu tun? Schauen wir uns zunächst Security und Privacy an. Security wird übersetzt als Sicherheit und Privacy als Privatheit. Bei Sicherheit geht es eben darum, dass Daten geschützt sind, dass also nicht jedermann auf die Daten zugreifen darf. Und bei Privacy oder Privatheit geht es letztendlich darum, dass man selbst bestimmen kann, wer denn was von einem selbst sieht. Wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen genauer an und dafür gehen wir zunächst auf die Security genauer ein. Security ist unter anderem definiert in einem Standard, dem Square-Standard, der ISO-IEC 25.0.1.0. In diesem Standard ist definiert, welche Eigenschaften Systeme und Produkte haben sollten, um eine entsprechend hohe Qualität zu haben. Es geht hier also tatsächlich um die Qualität von Softwareprodukten und Systemen. Dafür werden acht Hauptcharakteristiken genannt, die jedes System aufweisen sollte, um letztendlich eine gute Qualität zu haben. Und zu jedem dieser Hauptcharakteristiken gibt es noch Untercharakteristiken. Und ein Hauptcharakteristikum in diesem Standard mit entsprechenden Untercharakteristiken ist tatsächlich die Security. Und was dort in diesem Standard dazu drin steht, das schauen wir uns jetzt noch etwas genauer an. Security beschreibt erstmal prinzipiell den Schutz von Informationen und Daten. Und diesen Schutz erreicht man tatsächlich durch definierte und auch eingeschränkte Zugriffsrechte. Aber das ist nicht alles, was der Standard zu Security sagt. Der Standard definiert noch etwas detaillierter, wie man das letztendlich erreicht oder worauf man noch detaillierte Antworten, äh, worauf man noch detaillierter achten muss. Und das ist letztendlich in den Untercharakteristiken dann beschrieben. Die Untercharakteristiken für Security sind die folgenden fünf. Confidentiality, Integrity, Non-Repudiation, Accountability und Authenticity. Gehen wir das Schritt für Schritt durch, was das bedeutet. Das erste Untercharakteristikum, Confidentiality, sagt, dass der Zugriff auf Daten und auch auf Informationen immer nur dann stattfinden soll, wenn die Personen dann auch die entsprechende Berechtigung dazu haben. Das heißt, ein System oder ein Softwareprodukt muss sicherstellen, dass eben nur berechtigte Personen Zugriff auf entsprechende Datensätze haben und nicht jeder alles sehen kann. Das nächste Untercharakteristikum ist dann die sogenannte Integrity. Bei Integrity geht es darum, dass man unberechtigten Zugriff auf Daten, auf geschützte Daten entsprechend vermeidet. Jetzt sagen Sie, gut, das ist doch eigentlich so ein bisschen durch die Confidentiality gegeben. Das ist prinzipiell richtig. Wenn ich natürlich Zugriffsrechte vergebe, dann ist eigentlich auch klar oder sollte sichergestellt sein, dass dann eben auch Personen, die das System nutzen, immer nur auf die Daten Zugriff haben, für die sie dann letztendlich die Rechte haben. Aber es gibt ja auch manchmal Personen, die in Systeme einbrechen wollen, die also an Daten rankommen wollen, auf die, die sie gar keinen Zugriff haben sollten. Ja? Und das kann ja auch manchmal an diesen ganzen Rechenmechanismen vorbeipassieren. Das heißt, dementsprechend ist es wichtig, dass Systeme und Softwareprodukte eben nicht nur sicherstellen, dass bei regulärer Systemnutzung immer nur auf die Daten zugegriffen werden kann, auf die man Zugriff haben sollte, sondern dass eben auch bei irregulärer Systemnutzung, also bei Einbrüchen von außen, auch da weitestgehend sichergestellt ist, dass kein Zugriff auf personenbezogene Daten in irgendeiner Form passiert. Gut, das sind die ersten beiden Untercharakteristiken. Was ist in den letzten dreien noch los? In den letzten dreien geht es zum einen um die Non-Repudiation, das heißt, jegliche Änderungen am System ist nachvollziehbar. Das heißt, niemand kann leugnen, dass irgendeine Änderung nicht stattgefunden hätte. Ja? Dazu gehört dann auch die Accountability, die sagt nämlich, wenn jemand was ändert, dann möchte ich aber auch nachvollziehen, wer das denn war. Ja? Das heißt, ich kann nicht nur irgendwie nachvollziehen, dass es Änderungen gegeben hat, sondern ich kann auch nachvollziehen, wer hat letztendlich die Änderungen vorgenommen. Und damit ich auch weiß, wer die Änderungen vorgenommen hat, brauche ich auch die Authenticity. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass sich jemand nicht als jemand anders ausgeben kann. Was auch so ein bisschen mit zur Integrity natürlich dazugehört, ist auch eine Form von Angriff, wenn man sich halt als jemand anderes ausgeben kann. Aber prinzipiell sollte eben sichergestellt sein, dass die Person, die vielleicht gerade im System eingeloggt ist, auch tatsächlich die ist, für die sie sich ausgibt und wenn diese Person dann eben irgendwelche Dinge am System vornimmt, dass dann eben mit Non-Repudiation und Accountability auch ganz klar nachgewiesen werden kann, dass diese Person eben bestimmte Änderungen vorgenommen hat. Gut, das ist jetzt also so die Zusammenfassung von Security im Square-Standard. Jetzt ist aber so ein bisschen die Frage, ja was ist denn jetzt eigentlich mit Privacy und Privatheit? Privacy bzw. Privatheit beschreibt das Recht auf die informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, ich kann selber en entscheiden, wer meine Daten wie, in welcher Form verwendet. Das unterscheidet eben in dem Fall dann auch die Privacy und die Privatheit von der Privatsphäre. Bei der Privacy und Priva Privatheit geht es halt darum, dass ich eben darüber bestimme, wer mit meinen Daten letztendlich was macht, wohingegen ist bei der Privatsphäre, ein etwas älterer Begriff, der heutzutage auch so in der Form gar nicht mehr unbedingt angewendet wird, aber bei der Privatsphäre geht es tatsächlich darum, dass es für mich persönlich einen privaten Bereich gibt, in dem ich machen kann und auch denken kann und tun kann, was ich möchte, solange es eben keinen, keinen Einfluss auf andere Personen hat und indem ich also alle meine Entscheidungen selbst treffe und mich auch so verhalten darf, wie es für mich persönlich mit anderen meinen individuellen Geschmäckern und Vorstellungen vereinbar ist. Ja, das ist die Privatsphäre und die Privatheit ist also dann die informationelle Selbstbestimmung. Jetzt habe ich hier den Begriff personenbezogene Daten drin. Was sind denn eigentlich alles personenbezogene Daten? Was muss man dazu zählen? Gut, personenbezogene Daten sind prinzipiell erstmal Daten, die Personen identifizieren können. Und diese Identifizierung kann direkt oder auch indirekt passieren. Was ist jetzt der Unterschied zwischen direkt und indirekt? Also eine direkte Identifizierung einer Person habe ich zum Beispiel, indem ich ihren Namen angebe oder ihre Adresse oder ihre Telefonnummer, also wo die Daten und die Informationen direkt Informationen enthalten, die also identifizierend für eine Person wirken können. Aber tatsächlich ist es so, dass Daten und Informationen manchmal auf den ersten Blick gar keine personenbezogenen Daten enthalten, aber indirekt dennoch Personen identifizieren können. Das kann zum Beispiel passieren, wenn ich Daten habe, die mehrere Attribute von Personen speichern. Ja, zum Beispiel sowas wie Haarfarbe, Augenfarbe oder eben Hautfarbe. Das sind so typische Charakteristiken. Wenn man da jetzt mal aus einer größeren Menge von Personen dann die auswählt, die eine bestimmte Haar-, Augen- und Hautfarbenkombination haben, dann könnte man gegebenenfalls relativ schnell einzelne Personen aus einer größeren Gruppe identifizieren und damit wäre die Kombination dieser drei Datenattribute, also der drei Farben, schon personenidentifizierend. Manchmal ist es auch so, dass man mehrere Datensätze braucht, die man dann gut miteinander verknüpfen kann, um dann letztendlich Personen identifizieren zu können. Manchmal sind es aber auch ganz andere Dinge, die Personen identifizieren können. Ich denke da zum Beispiel an Tracking-Daten. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass jemand einfach mal bei Ihrem Smartphone kontinuierlich aufzeichnen würde, wann sich Ihr Smartphone wo befindet, dann sind das ja erstmal prinzipiell nur Informationen über das Smartphone und dessen Position. Wenn man jetzt aber auch weiß, dass Smartphones heutzutage sehr, sehr häufig an der Person getragen werden, zum Beispiel in der Tasche, dann kann man über diese Position relativ gut herauskriegen, zum Beispiel wo Ihre Arbeitsstelle ist oder wo Sie studieren oder eben wo Sie wohnen, wie lange sie sich vielleicht in bestimmten Räumlichkeiten aufhalten, mit wem sie vielleicht Kontakt haben und so weiter. Das heißt, auch solche Daten, die im ersten Moment vielleicht weniger relevant wirken, können dann zum einen aufgrund ihrer Masse an Daten, aber auch eben aufgrund ihrer Inhalte und ihrer Betrachtung über einen gewissen Zeitraum personenidentifizierend wirken. Ja. Und wichtig ist aber hier eben dieser Unterschied. Wir haben eben auf der einen Seite direkt. Personenidentifizierende Daten und auf der anderen Seite indirekt personenidentifizierende Daten. Gut. Was hat das jetzt mit Security zu tun? Security sichert personenbezogene Daten und eben auch dementsprechend die Privatheit. Das heißt, wenn ich ein einigermaßen sicheres System habe, welches entsprechend Daten und Informationen verarbeitet und alle diese Untercharakteristiken von Security berücksichtige, dann sollten eigentlich auch meine personenbezogenen Daten entsprechend geschützt sein. Das heißt, das System muss mir irgendwie so ein bisschen erlauben, Zugriffsrechte festzulegen. Ich muss irgendwie sicherstellen, dass es keinen unberechtigten Zugriff auf meine Daten gibt und auch eindeutige Identitäten, sodass ich zum Beispiel als einzige Person dann meine personenbezogenen Daten auch sehen kann. Gut, jetzt kommen aber noch ein paar Dinge hinzu. Nur weil ein System eben secure ist, also die entsprechenden Untercharakteristiken der Security erfüllt, heißt das noch lange nicht, dass meine Daten tatsächlich vollständig geschützt sind. Denn Systeme machen ja heutzutage eine Sache, sie erfassen viele Daten. Ja, wir haben zum einen eine explizite Datenerfassung, zum Beispiel durch explizite Eingabe von Daten, aber wir haben eben auch eine implizite Datenerfassung, zum Beispiel durch Tracking. Das ist das, was ich gerade genannt habe. Das heißt, ein System, was eigentlich letztendlich secure ist und dementsprechend eigentlich auch meine personenbezogenen Daten, die ich eingebe, schützen können sollte, könnte mit einmal unsecure werden, also unsicher, nur weil es eben zusätzliche Daten erhebt, von denen ich vielleicht gar nichts weiß, von denen ich nichts merke und mit einmal da dann ein Profil von mir entsteht, was ich gar nicht explizit eingegeben habe, was es aber letztendlich auch für mich zu verwalten gilt. Ja, Das heißt, wir haben hier einfach ein relativ breites Feld, was auch da Betrachtung finden muss. Gut, jetzt haben wir uns Security und Privacy einmal angesehen, es ist also so ein bisschen klar, was ist Security, worauf fokussiert sich das, Ja, und wir haben auch gesehen, was ist eigentlich Privatheit, was umfasst das so alles, relativ grob, das kann man natürlich noch viel genauer behandeln, aber die Frage ist jetzt so ein bisschen, in der Überschrift dieses Videos steht ja Usable Security, was hat denn das Ganze jetzt eigentlich noch mit Usability zu tun, und das schauen wir uns jetzt hier in den folgenden Folien nochmal genauer an. Ja. Usability ist ja definiert als ein gutes Zusammenspiel von Werkzeug, Nutzerinnen und Nutzern und den Aufgaben und die Ziele, die die Nutzerinnen und Nutzer verfolgen, in einem entsprechenden Kontext. Das heißt, ein Werkzeug hat nur dann eine gute Usability, wenn es für bestimmte Nutzerinnen und Nutzer es erlaubt, bestimmte Aufgaben und Ziele in einem bestimmten Kontext mit bestimmten Charakteristiken, zum Beispiel Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit, zu erledigen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, was hat das jetzt mit Security und Privacy zu tun? nun ja, gut, bei Security haben wir schon mal ein paar Aufgaben, die da gegebenenfalls erledigt werden müssen, um sicherzustellen, dass ein System secure ist. Ich habe hier mal ein paar Beispielaufgaben aufgeschrieben. Zum Beispiel ist es wichtig, dass man bei Security Zugriffsrechte festlegen kann, dass wir also irgendwo im System die Möglichkeit haben, Zugriffsrechte zu verwalten, festzulegen, welche Nutzerinnen und Nutzer worauf Zugriff haben und so weiter, welche Arten von Daten es vielleicht gibt. Da gibt es also eine ganze Menge Dinge, die hier relevant sein können. Es kann auch sein, dass man sich um die sicherheitsrelevante Konfiguration von Systemen kümmern muss. Zum Beispiel ist es ja so, dass ähm, manche Systeme dann eben noch konfiguriert werden müssen bezüglich einer Firewall, dass also Einbrüche schwieriger sind, dass manche Systeme vielleicht auch konfiguriert werden müssen bezüglich äh, von Standardpasswörtern oder Passwortkomplexität und so weiter, damit eben da auch keine Einbrüche passieren können. Auch sowas sind eben sicherheitsrelevante Konfigurationen, die stattfinden müssen in Systemen. Dann müssen in bestimmten Systemen Schutzmechanismen Anwendung finden, zum Beispiel Verschlüsselung. Und auch da geht es dann darum, dass diese Mechanismen so einfach wie möglich eingesetzt werden können. Und schließlich haben wir noch das Thema Registrierung und Einloggen von Nutzis. Wie einfach und wie gut kann man denn diese Schritte durchführen, diese entsprechenden Interaktionen mit dem System, kann man da eben effektiv und effizient arbeiten. Das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Security gewesen. Es gibt auch noch Beispiele für Aufgaben im Bereich von Privacy. Ja, da ist es auch sicherlich richtig, dass man festlegen muss, wer hat denn jetzt Zugriff auf meine personenbezogenen Daten. Aber wir haben ja gerade schon gesehen, personenbezogene Daten sind unter Umständen nicht nur die, die ich selber eingebe, sondern es sind unter Umständen auch die, die von mir oder über mich erfasst werden. Also auch da muss ich gegebenenfalls Einstellungen vornehmen, was erlaube ich denn jetzt und was erlaube ich nicht. Und auch hier kann es dann gegebenenfalls sein, dass ich Schutzmechanismen konfigurieren können muss. Zum Beispiel sind die Nachrichten, die ich jetzt hier an Freunde oder Bekannte oder jemand anders verschicke, sind diese Nachrichten jetzt verschlüsselt oder nicht. Das heißt, es geht dann nicht nur darum, dass man eben vielleicht generell ein System als verschlüsselt aufsetzt, was dann eben eher die Security ist, sondern dass ich auch sicherstellen kann, dass meine personenbezogenen Daten auch irgendwo verschlüsselt werden. Das ist dann eben der Bereich Privacy. Gut, das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Aufgaben. Wir sehen also letztendlich im Bereich von Security und Privacy gibt es auf jeden Fall Aufgaben, die mit entsprechenden Werkzeugen erledigt werden müssen. Und dementsprechend kommen wir sofort in diesen Bereich Usability rein, weil wir eben Aufgaben haben, die mit entsprechenden Charakteristiken erledigt werden müssen. Die Frage ist so ein bisschen jetzt, auf welcher Ebene werden denn diese Aufgaben erledigt? Also kann man sich das immer nur vorstellen, dass das irgendwie auf Ebene des Frontends passiert? Natürlich passiert das erstmal hauptsächlich im Bereich des Frontends. Also über Frontend-Mechanismen hat man meistens eben Konfiguration von Zugriffsrechten oder eben Konfiguration von Tracking-Daten und so weiter und so fort. Das passiert meistens über irgendeine grafische Nutzerschnittstelle, die vom System zur Verfügung gestellt wird. Aber letztendlich gibt es auch im Backend oft Konfigurationen, die vorgenommen werden müssen. Hier finden meistens Konfigurationen von Schutzmechanismen statt. Also zum Beispiel bei einem Webserver die Verschlüsselung, die gewählt wird, damit eben die Kommunikation zwischen Webserver und Client sicher ist, die findet meistens, eher im Backend, also auf Ebene des Servers, in der entsprechenden Serverkonfiguration statt. Und auch hier sollte eine gewisse Usability gegeben sein, damit eben die Dinge, die hier konfiguriert werden, auch richtig konfiguriert werden und nicht irgendwelche Fehler entstehen. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Bereich, der wurde jahrelang eigentlich so ein bisschen ignoriert und wird jetzt aber immer präsenter. Das ist nämlich der Bereich der Programmierung. Wenn ich Dinge programmiere, die in irgendeiner Form sicherheitsrelevant sind, dann verwende ich meistens existierende Bibliotheken, die mir versprechen, dass ich damit eine gewisse Sicherheit im System erreichen kann. Das heißt, ich nehme Pro Programmbibliotheken, die zum Beispiel verschlüsseln können oder ich nehme Programmbibliotheken, die vielleicht zum Abspeichern von Daten zur Verfügung stehen und die dann da auch wieder Möglichkeiten haben, dass man Verschlüsselungsmechanismen einstellen kann. Und auch diese Systeme müssen natürlich genutzt werden. Und haben eine entsprechende Schnittstelle. Die Schnittstelle richtet sich zwar in dem Fall dann an Programmiererinnen und Programmierer, aber sie hat auch eine Usability, weil ich damit nämlich dann auch entsprechende Aufgaben durchführe. Das sind dann zwar Programmieraufgaben, also es ist ein bisschen anders gestaltet, als vielleicht Aufgaben, die man mit einer Nutzerschnittstelle macht. Nichtsdestotrotz sind es Aufgaben, für die man eine entsprechende Usability identifizieren und auch entsprechend messen kann. Gut. Damit haben wir uns jetzt schon mal so ein bisschen angesehen, welche Aufgaben da so relevant sind und wo diese Aufgaben gegebenenfalls weitergeführt werden. Es gibt aber noch ein bisschen mehr, was man da eben berücksichtigen muss, warum das was mit Usability zu tun hat. Es gibt da nämlich noch die Metriken. Die ja bei Usability eine Rolle spielen. Wir hatten ja mal in einem anderen Video von mir angesprochen, dass es unterschiedliche Metriken gibt, die man hier betrachten kann, zum Beispiel Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit, Erlernbarkeit und so weiter und so fort. Und auch die finden tatsächlich im Bereich Usable Security und Privacy Anwendung. Denn ich kann zum Beispiel bestimmte Security und Privacy relevante Aufgaben nur effektiv erledigen, wenn ich zum Beispiel korrekte Einstellungen auch vorgenommen habe. Also die Aufgaben haben eben auch eventuell eine gewisse Effektivität. Die Aufgaben sollten vielleicht auch effizient sein, also ich, dass ich nur einen minimalen Aufwand habe, um maximal effektiv zu sein. Vielleicht müssen die Aufgaben auch entsprechend erlernbar sein. Also gerade Nutzerinnen und Nutzer, die vielleicht die Tragweite von bestimmten Einstellungen gar nicht verstehen, denen muss man dann trotzdem diese Tragweite verständlich machen. Und hier kommt es dann eben zum Beispiel bei der Erlernbarkeit darauf an, wie kann ich das den Nutzerinnen und Nutzern klar machen, können sie es dann selber verstehen und können sie die Einstellungen hinterher dann auch effektiv und effizient vornehmen. Aber auch andere Dinge, die bei Usability eine Rolle spielen, spielen eben bei Usable Security und Privacy eine Rolle. Das sind nämlich die Nutzis und der Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Also natürlich haben wir auf der einen Seite die Nutzis und den Kontext, in dem auch generell die Nutzung eines Systems oder eines Softwareprodukts angedacht ist. Ja, das heißt, das sind die Dinge, die wir sowieso analysieren, wenn es darum geht, was will man eigentlich mit dem System, eigentlich mit dem Werkzeug und eigentlich mit dem Softwareprodukt machen. Aber es gibt unter Umständen durch Usable Security und Privacy auch noch zusätzliche Nutzis und zusätzliche Kontexte, für die dann das mit einmal relevant wird. Ich habe also zum Beispiel Nutzis, die sich ganz speziell auf sicherheitsrelevante Aufgaben konzentrieren, zum Beispiel die Konfiguration von Schutzmechanismen, die dann sicherlich auch in anderen Kontexten arbeiten als die Hauptnutzis eines Systems. Und damit kommen wir eigentlich schon zur Schlussfolgerung, Usable Security und Privacy ist ein sehr großer und ein sehr spannender Bereich, in dem also Usability mal auf eine ganz andere Art und Weise tatsächlich betrachtet werden kann. Usability kann eben als Begriff auch auf Security und Privacy angewendet werden. Wir haben hier gegebenenfalls zusätzliche und spezielle Nutzergruppen, die eine Rolle spielen. Gegebenenfalls ist dieses Thema sogar auf technischeren Ebenen relevant, als das vielleicht für normale Usability-Themen der Fall ist. Wir haben sehr vielfältige Aufgaben, die bei Usable Security und Privacy erledigt werden müssen und die können eben auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Und wir haben, weil eben Security und Privacy, die ganzen Mechanismen, die dahinter sind, meistens auch etwas schwieriger zu verstehen sind, auch hohe Anforderungen an ein Nutzerverständnis. Und dementsprechend ist es also wichtig, dass für Usable Security und Privacy auch ein Usability Engineering notwendig ist. Und zwar ein spezifisches Usability Engineering, was sich eben auf diese bestimmten Bereiche fokussiert und da eben auch die richtigen Mechanismen und so weiter dann einsetzt und sicherstellt. Gut, damit kommen wir in diesem Video auch zur Übung. In der Übung geht es darum, dass Sie mal überlegen, welche Einstellungen zur Sicherheit und oder Privatheit haben Sie denn zuletzt vorgenommen? Also welches Werkzeug haben Sie konfiguriert? Sind Sie sicher, dass Sie alles richtig konfiguriert haben? Waren Sie effizient und anschließend auch mit der entsprechenden Konfiguration zufrieden? Aber vielleicht gab es ja auch irgendwas, wo Sie gesagt haben, das habe ich eigentlich gar nicht verstanden oder was diese Einstellung da soll. Keine Ahnung. Ja. Auch sowas kann es letztendlich geben. Machen Sie sich einfach mal darüber Gedanken, was es war. Ich würde mich natürlich freuen, wenn jetzt nicht alle von Ihnen sagen, ja, ich habe jetzt auf der einen Website, auf der ich gestern war, mal wieder eingestellt, wie das mit den Cookies ist. Das ist sicherlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema und das würde ich auch sehr, sehr gerne mit Ihnen besprechen. Aber auch andere Themen können durchaus spannend und interessant sein und von daher wäre es schön, wenn Sie eben nicht nur diese Sachen nehmen, sondern eben auch noch einen anderen Bereich, der vielleicht spannend und interessant ist. Gut, damit bedanke ich mich wieder fürs Zusehen, freue mich auf Ihre Übungslösungen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.